Schön ist es natürlich immer, wenn man Kostüme gleich am Schauspieler, der sie trägt, ausprobieren kann, so wie zum Beispiel hier, in diesem Fall bei Rainer Kanz als Pinocchio. <lacht> Gott sei Dank habe ich keine Esel suchen. Das lässt sich ändern. Du bist aber nicht Gott. Das nicht, aber der Regisseur.